Hallo alle zusammen. Erfahren Sie, wie sie man von RAID 1 oder 0 zu RAID 5 konvertiert. Wie konvertiert man Software RAID 1 oder 0 zu RAID 5 im MDMDM oder LVM ohne Datenverlust unter Linux? Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software.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 Streng genommen ist RAID 0 nicht einmal ein RAID, das es an Redundanz fällt. RAID 1 hat die höchste Zuverlässigkeit, da alle Informationen auf dem zweiten Laufwerk dupliziert werden, aber dies reduziert die Leseschreibgeschwindigkeit. Wenn ein Laufwerk verfügbar ist, kann das bestehende RAID auf Level 5 erweitert werden, was die Zuverlässigkeit gegenüber Level 0 und die Geschwindigkeit gegenüber Level 1 erhöht. Das Ergebnis ist ein mäßig robuster und schneller RAID 5 Verbund. Später im Video werde ich Ihnen zeigen, wie Sie von RAID 0 und RAID 1 auf RAID 5 wechseln und keine Daten zu verlieren. Wir haben also eine Software MDRAID 1 auf einem Linux-Betriebssystem erstellen. Dieses RAID besteht aus zwei Festplatten. Wir müssen es in RAID 5 umwandeln und eine weitere Festplatte hinzufügen, damit die darin enthaltenen Informationen dort bleiben, wo sie sind. Wie Sie sehen können, befinden sich einige Fotos, Videos und Dokumente auf dem Disk Array. Vor dem Start des Konvertierungsvorgangs ist es ratsam, eine Sicherungskopie zu erstellen, da durch falsche Befehle wichtige Informationen verloren gehen können. Öffnen Sie ein Terminal, um die Befehle aus rot auszuführen, führen Sie den Befehl aus sudo1 und geben Sie das Passwort ein. Wenn das Array eingehakt ist, müssen Sie es als nächstes aushängen, indem Sie diesen Befehl eingeben. Wenn das System sagt, dass die Ressource belegt ist, versuchen Sie sie zu erzwingen. Führen Sie als nächstes den folgenden Befehl aus, um RAID zu stoppen wobei MD0 unsere raid Eid ist. Wenn Sie von diesem RAID boten, können Sie es natürlich nicht stoppen und Sie müssen eine Live-CD verwenden. Als nächstes überschreiben Sie die Metadaten auf dem alten RAID-1, indem Sie ein RAID-5 darüber erstellen, indem Sie dieselben Festplatten verwenden, die im RAID-1 waren CD und CDC, und geben Sie den folgenden Befehl ein, wobei AI5 die RAID-Ebene angibt, n2 die Anzahl der Festplatten aus denen es besteht und geben Sie dann diese Festplatten an. Nach dem Ausführen des Befehls zeigt das Programm eine Warnung an, dass diese Festplatten bereits im RAID 1 verwendet werden. Drücken Sie die Eingabetaste, um fortzufahren. Um zu überprüfen, ob die Konvertierung erfolgreich war, geben Sie md stat ein. Wir warten nun, bis der äh, Neubau des RAID 5 abgeschlossen ist. Hier sehen Sie äh, dessen Status im Prozent. Nach Abschluss zeigt das Befehl Cutbrook äh, m Start folgendes an. Anschließend können Sie die neue Festplatte dem Array hinzufügen und es zu einem vollständigen RAID 5 Array machen. Die neue Platte wird als Ersatzplatte Sperr hing Hingefügt. Um sie hinzufügen, geben Sie den folgenden Befehl ein. Als nächstes müssen Sie das RAID mit diesem Befehl auf drei aktive Festplatten erweitern, indem Sie die Ersatzplatte verwenden. Prüfen Sie, was Sie mit dem Befehl Stats erhalten haben. Wie Sie sehen können, befinden sich drei Festplatten D, CDC, CDD im RAID und der Recheck wird gestartet. Der Prozentsatz des Fortschritts wird angezeigt und er wird gewartet, bis er abgeschlossen ist. Prüfen Sie anschließend das Disk Array mit dem folgenden Befehl Ausfäller. und erweitern Sie es mit dem folgenden Befehl und am Ende müssen Sie die Konfigurationsdatei aktualisieren, indem Sie den folgenden Befehl ausführen. Wenn während dieser Befehle keine Ausfälle auftreten, werden alle Daten, die sich auf RAID 1 befanden, auf den neuen RAID 5 Verbund übertragen. Montieren Sie den Datenträger und überprüfen Sie ihn. Wie Sie sehen können, bleiben alle Dateien erhalten und die Ebene hat sich auf Ebene 5 geändert. Es gibt keine Möglichkeit von RAID 0 zu RAID 5 zu konvertieren, ohne dabei zu formatieren und Informationen zu verlieren. Aber stattdessen gibt es eine schnelle Möglichkeit mit einem einzigen Befehl zu konvertieren. Eine Konvertierung von RAID 0 zu RAID ist nur möglich, wenn zwei Festplatten verwendet werden, bei denen RAID 0 praktischerweise das gleiche ist wie RAID 5. Dadurch wird lediglich der RAID Level geändert, ohne die Informationen auf den Festplatten zu beeinflussen. Dieser Befehl konvertiert das RAID 0 mit zwei Festplatten in ein RAID mit drei Festplatten. Bevor Sie es ausführen, müssen Sie den Datenträger mounten. Prüfen Sie mit dem Befehl KateWortMetState, warten Sie, bis die Umformung beendet ist. Wie Sie sehen können, verbleiben alle Dateien auf dem Datenträger. Nach der Konvertierung in RAID 5 können Sie dem Array mit dem zuvor angegebenen Befehl weitere Festplatten hinzufügen. Nach dem neuen Start ändert sich sein Name in der Datenträgerverwaltung in RAID 5. Wenn mehr als zwei Festplatten in RAID 0 vorhanden sind, müssen Sie zuerst die Anzahl der Festplatten reduzieren und können es erst dann in RAID 5 umwandeln. Wenn Sie die RWM-Funktionalität zum Erstellen eines Räts verwendet haben, können Sie mit dem Befehl RWM Convert einen Typ in den anderen konvertieren. Schauen Sie sich zunächst an, welche Informationen auf Ihrem Array liegen. Wie Sie sehen können, sind hier einige Fotos, Videos und Dokumente gespeichert. Führen Sie den Befehl Display aus, um Informationen zur Festplattengruppe anzuzeigen. In einem, einem der vorherigen Videos finden Sie weitere Details zum Erstellen von MD und RV-RAID. Um die Konvertierung zu starten, müssen Sie also das logische Volume aushändeln. Geben Sie ein, einen Befehl ein. Um den RAID-Level zu konvertieren, geben Sie den folgenden Befehl ein. Nun bleibt noch ein drittes Laufwerk zur bestehenden Laufwerksgruppe hinzugefügt, und zwar mit dem Befehl Bei der Ausführung warten Sie das Programm, das der Datenträger bereits partitioniert ist, geben Sie zur Bestätigung Ja ein und drücken Sie die Eingabetaste. Um zu sehen, ob das Laufwerk der Gruppe hinzugefügt wurde, führen Sie den Befehl. Wie Sie sehen können, befinden sich drei Platten in der Gruppe. Mounten Sie den Datenträger wieder und öffnen Sie ihn im Dateimanager. Wie Sie sehen können, sind alle Daten noch vorhanden. Der gleiche Befehl wird verwendet, um RAID 0 im RAID 5 zu konvertieren. Das einzige was Sie tun müssen, bevor Sie die Konvertierung durchführen, ist eine dritte Festplatte zur Gruppe hin. Fügen, da das System sonst meldet, dass nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist, um diesen Befehl auszuführen. Führen Sie eine dritte Festplatte hinzu. Um um den RAID Level zu konvertieren, geben Sie den folgenden Befehl ein. Montieren Sie Ihr Array und sehen Sie nach, was noch drauf ist. Wie Sie sehen können, sind alle Dateien vorhanden. Wenn bei der Konvertierung von einem RAID-Level in einen anderen ein Fehler auftritt oder wenn Sie versetzliche Informationen gelöscht haben, verwenden Sie die Datenrettungssoftware, Software Hetman RAID Recovery. Das Tool liest alle Informationen über den Controller, die Hauptplatine oder die Software aus, auf der das Disk Array erstellt wurde, registriert das ausgefallene RAID und ermöglicht es Ihnen, die verlorenen Daten aus dem RAID zu kopieren. Es kann einige Schritte dauern, um von einem RAID-Level zu einem anderen zu wechseln. Zuerst müssen Sie ihn in den mittleren und dann in den richtigen umwandeln. Um zum Beispiel vom ersten RAID in den sechsten RAID-Level zu konvertieren, muss er zunächst in den fünften RAID konvertiert werden, bevor eine Konvertierung in RAID 6 möglich ist. Weitere Informationen über die Möglichkeit, einen RAID-Level in einen anderen zu konvertieren, finden Sie im in Internet